Diese Ausnahme ist Tata, das verb das Verbe. Hallo meine Lieben, salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Ich hoffe, es geht euch gut. So, heute schauen wir uns das Imperfait an, eine Zeit der Vergangenheit im Französischen. Das ist die einfachste Zeit des Französischen, die man lernen kann. Ja, jetzt fragt ihr euch, gibt es sowas überhaupt? Ja, das gibt es. Wir schauen uns zuerst die Bildung an. Wie bilden wir das Imperfait? Wie nehmen zuerst erst die Nu-Form im Präsens? Also, zum Beispiel nehmen wir jetzt das Verb chanter, singen. Die Nu-Form im Präsens ist Nu chantons. Um den Stamm zu erhalten, weil wir müssen bei jeder Zeit immer einen Stamm haben, und an diesen Stamm fügen wir die Endungen, die verschiedenen Endungen der unterschiedlichen Personen hinzu. Dann entfernen wir das ONS und dann haben wir unseren Stamm chant. An diesem Stamm äh, fügen wir die Endungen des Imperfets hinzu. Und die Endungen sind für je, a-i-s, für tu, a-i-s auch, für il, elle und on, a-i-t, für nous, i-o-n-s, für vous, i e t und für il und elle in der Mehrzahl, a-i-e-n-t. So, dann ergibt das bei Chante je chantais, tu chantais, il chantait, elle chantait, on chantait, nous chantions, Vous chantiez, il chantait, elle chantait. Euh, je répète, je vais rouler Je chantais, tu chantais, il chantait, elle chantait, on chantait. Nous chantions, vous chantiez, il chantait, elle chantait. So conjuguons-nous les verbes. Also jetzt nehmen wir ein Verb auf ER, zum Beispiel das Verb finir. Ja? Ein Verb der zweiten Gruppe, ein Verb du deuxième Gruppe, finir. Achtung, bei finir haben wir eine Stammerweiterung ab der NU-Form. Das heißt, wir sagen nicht NU finons, Nein, bitte nicht. Wir sagen NU finissons. Also entfernen wir wieder, so wie vorhin bei Chanter, das ONS, um den Stamm zu erhalten. Das ist dann Finis. Ja? F-I-N-I, Doppel-S. -S. Daran fügen wir die Endungen des Imperfait. Also haben wir Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. Je répète, Je finissais, Tu finissais, il finissait, elle finissait, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. So, so einfach ist das. Nun ähm, nehmen wir eine unregelmäßige Form, das ja. Ja. Verb ähm, fair. Ja? Weil man muss aufpassen, wenn wir die Nu-Form falsch haben, dann sind natürlich die perfekte die wir danach haben, dann auch falsch. Ja? Also muss man schon die richtige Nuform form haben. Für die erste Person Plural, für die Nuform, sagen wir Nous faisons. Und bitte nicht nous faitons. Nein. Nous faisons. Wir entfernen wieder das O und S. Also konjugieren wir und wir sagen dann für je, je faisais. Ja, bitte nicht sagen je faisais. Nein. Je faisais. Ja, dieses Fö ist so wie F und E. Also O mit Umlaut. Ja? Je faisais. Und tu faisais. Il faisait. Elle faisait. On faisait. Nous faisions vous faisiez, il faisait, elle faisait. Et, hein, je répète, je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, on faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. So einfach ist das, ja. Also bitte immer darauf achten, dass ihr die richtige Nu-Form habt, vor allem bei den unregelmäßigen Verben. Bitte zum Beispiel beim Verb Prendre nehmen, die sagen, nous prendons. Nein, dann habt ihr falsche und Forme. So, jetzt gibt es aber eine Ausnahme. Ja, ich hatte euch gesagt, das Imperfait ist äh, die einfachste Zeit im Französischen, die man lernen kann. Es gibt aber eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist, tada, das Verb, das Verb Être. Also, wir müssen die Form des Imperfaits, des Verb Être auswendig lernen. Wir können diese Form leider nicht von der Nu-Form ableiten. Das geht leider nicht. Also, sind diese Formen, die folgenden. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était. Achtung, bei on était müssen wir die stimmhafte Bindung machen, ja, la liaison. Dann nous étions, hier müssen wir auch die Liaison machen und alle Personen, die jetzt kommen, bei all diesen Personen müssen wir die Liaison machen, ja. Also nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Je répète, j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Das war's. Ja, das ist die einzige Ausnahme, die ihr lernen müsst. Nicht schwer, oder? Das geht ja für nur eine einzige Ausnahme. So, jetzt schauen wir uns an, wofür wir das Imperfait anwenden müssen. Also in welchen Fällen wir das Imperfait anwenden. Das Imperfait wird angewendet, um Zustände in der Vergangenheit zu beschreiben. Exemple: Avant, on habitait à Paris. Ja? Früher wohnten wir in Paris. Encore un exemple: Noch ein Beispiel. À cette époque-là, les gens n'avaient pas d'ordinateur. Damals hatten die Leute keinen Computer. Wir benutzen das Imperfekt auch, um gewohnheitsmäßige Handlungen in der Vergangenheit zu beschreiben. Par exemple, je peux dire, quand j'étais petite, je jouais souvent avec ma meilleure amie. Als ich klein war, spielte ich oft mit meiner besten Freundin. Oder ich kann auch sagen, on allait toujours à la piscine le week -end. Wir gingen immer ins Schwimmbad am Wochenende. Et un dernier exemple, Anne prenait des cours de piano tous les samedis. Vous voyez ces austriques souvent, toujours, tous les samedis, ces wörter » et austriques sind typische Signalwörter für das Imperfait. Also wenn ihr zum Beispiel das Imperfait vom Passé-Composé unterscheiden müsst, dann wisst ihr, wenn ihr diese Signalwörter habt, dann muss man das Imperfait anwenden. Aber die Unterscheidung vom Imperfait, äh, die Unterscheidung zwischen dem Imperfait und dem Passé-Composé, mache ich in einem separaten Video natürlich. Ich wollte euch nur zeigen, ähm, einige typische Signalwörter des Imperfait. So, das war's dann für heute. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ich hoffe, das dass euch gefallen hat wenn es so ist dann daumen hoch um. und vor allem vergesst bitte nicht euch zu abonnieren <Musik>